Ich bringe hier einen kleinen Wasserstoffgenerator namens h 2 Plus zum Laufen, er liefert angeblich die stärksten Werte von allen, aber dies wird in der Werbung mit einer Messung eigener H2-Messtropfen dargestellt, sodass sich bei mir Zweifel ergeben haben, ob diese von der Vertriebsfirma Iron Farms äh, hergestellten Wonderlab-Tropfen mit den marktüblichen Wasserstoff Reagenzien überhaupt vergleichbare Ergebnisse liefern, denn dieses H2-Cap-Plus wirkt auf mich nicht so stark wie andere Wasserstoffgeneratoren, jedenfalls nicht stärker. Das sind also diese Wonderlab-Tropfen in der kleinen Kanüle, die vergleichen wir jetzt. Normalerweise messe ich mit H2-Blue-Eco-Formula von H2-Sciences in den USA. Weithin anerkannt sind auch die MIZ-Tropfen, die haben das Messverfahren mit dem Methylenblau und Platin-Koloid schließlich erfunden. Dann teste ich auch noch mit den H2 Blue Classic Tropfen, die sind auf Ethanol-Basis und nicht wie die Eco-Formel. Und dann auch noch mit den Blue Water Tropfen von H Care in Korea. Wir haben also Tropfen aus Korea, USA, Japan. Wie der USA und Korea zum Vergleich. Man sieht kleine und große Wasserstoffblasen aufsteigen in der Flasche. Die, die man sieht, die sind eigentlich unwichtig, denn das ist der Wasserstoff, der sich nicht gelöst hat. Unseren Test interessiert aber nur, wie viel Wasserstoff hat sich im Wasser gelöst in der Produktionszeit. Jetzt lief es vor dem Filmschnitt. 2 Minuten 53 Sekunden, jetzt 3 Minuten 5 Sekunden, jetzt 3 Minuten 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Das wäre jetzt die offizielle Betriebszeit, mit der geworben wird, es geht aber noch weiter. Jetzt stoppt es bei 3 Minuten 57. USB-C Kabel abstecken und nun hören Sie gut zu. Wenn ich die Kappe abziehe und die Flasche öffne, dann führt viel Gasdruck. Jetzt entnehme ich die Probemenge von 6 Milliliter ich fange an mit den WonderLab-Tropfen. Eins, one, zwei, 2 drei, vier, vier. 5 sechs, 6, 6 6 7 7 8 rühren neun, 9, 9 10 10 10 wird erreicht. 10 ist done. 11. 11. 12. 12. Rühren. Auch 12 wird noch entfernt. 12 ist still done. 13. 13 Tropfen. Rühren. Wird nicht mehr entfernt. 13 ist dann noch mehr. Also 12 Tropfen. Jetzt zum nächsten. We take the den nächsten. Azal Blue Eco Formula. 1, 2, 3 4 5 5 6 6 6 ist dann 7 7 8 Eight is not done. Oh, we had 12, eight. Now the next one. m i set? reagent. One, eins, zwei, three, I, four, here, five, five, six, six, Seven, Sieben. Rühren. Seven is done. Ach Eight is Eight is not done. Acht. is nicht entfernt. Now the ethanol formula of h Blue, jetzt die Ethanol-Version von H2 Blue Kit. Eins, One, two, zwei, two, three, drei, vier, fünf, sechs, sechs, rühren, sechs. Entfernt nicht also nur fünf six ist not done jetzt h äh, plus k eins One, zwei two, drei, three, drei vier fünf fünf rühren ist 5 ist done 6 6 rühren 6 funktioniert fast 6 ist almost done 7 klappt nicht wir bin dabei gesehen, dass die lab tropfen now we see that these Lab drops, signifikant mehr anzeigen, also alle anderen, show definitely significantly more than all other drops on the market. Da stimmt offenbar etwas nicht. So something seems to be wrong with damit sind natürlich auch die Aussagen über die angebliche Stärke dieses kleinen Geräts im ähm Feld der Wasserstoffbooster nur relativ zu nehmen und es ist mit Sicherheit nicht das stärkste Gerät, das äh, kenne ich durch Vergleiche mit anderen. Und man muss halt aufpassen, wem man in diesem Markt vertraut. Hat. Now we testing the other. It's two cap. Oh. I'll connect with the line and start the watch. And this time, we only test with the H2 Blue eco-reagent because, in my opinion, this is the most safe reagent on the markets. The set are safe as well. Also, these are not so wrong but this one show really too much this is optimistic is half a liter. And the other one with the, with the smaller bottle neck here connection was nearly four minutes. So it was three minutes for, for 57 seconds. And we will see if the other one needs the same time. Now we have two minutes and 15 minutes. 10 minutes and 10. 20. 30. Maybe you can see it the camera, it's still running. 50. Still doesn't, stop. Four min and 29. Still doesn't stop. Four minutes and twenty-nine. Still doesn't stop. Four minutes forty. Still doesn't stop. Now it stops at four minutes, seven fifty seven. Okay. Now listen to the noise, not so loud like the glass bottle was. A little bit more. H2Blue Eco-Reagent. One, two, three, four, five, six. It does six. Seven. does not sever